Hallo Freunde des Videos. Willkommen auf meinem Kanal. Wir sind nach einem Zwischenaufenthalt in Regensburg auf dem Campingplatz Edelweiß in Folderau angekommen. Folderau ist ein Ortsteil von Neustift im Stubaital. Das Wohnmobil haben wir für einige Übernachtungen im Winterfest gemacht und sind dann am 7. und 8. November auf den Gletscher, um das Skigebiet zu erkunden. Die nun folgenden Aufnahmen sind vom 3. und 4. Skitag. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute zum Thema Ski Alpin: drei Gletscher in zwei Wochen. Heute ist Mittwoch, der 9. November 2022 und wir fahren gerade mit der Ganzgartenbahn hinauf zum Stubayer Gletscher. Es ist heute der dritte Skitag bei schönstem Wetter. Gut. Ja. Obwohl der Stubayer Gletscher als Österreichs größtes Gletscherskigebiet gilt, sind die Abfahrtmöglichkeiten in der Vorsaison für uns Normalo-Skifahrer begrenzt, denn ein Großteil der Pisten ist für Trainingsgruppen aus aller Welt reserviert. Übrigens Freunde, vorgestern trafen wir hier Mario Quass, den YouTuber. Wir haben es jetzt nach 12 Uhr. Ja. Das Training ist beendet. Weitestgehend. weitestgehend. Ja, die sind jetzt beim Essen die Masse der Trainierenden. Wir haben jetzt mehr Freiheit auf den Pisten. Wie ist es dir bisher ergangen? Naja, ich merke schon, dass äh, heute der dritte Skitag ist. Äh, und die Eisplatten haben ja Respekt eingeflößt und ja. zweimal so ein bisschen ausgerutscht. Ja, die kommen immer mehr raus, die ja. Eisplatten. Ja. Jedenfalls ist es immer noch sehr schön. Tag neues Skiglück. Heute ist Freitag, der 11. November, unser vierter Tag auf dem Stubayer Gletscher. Ja, 11.11. 11. ist fast aber es ist noch nicht 11.11 Uhr. 11. So, erste Runde. Jawohl. Dann los. Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I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 so, Otti, kurze Kritik für deine Warmfahrtour. Ja, die Piste ist oben, wie üblich, so ein bisschen mulm. also mulmig zusammengefahren. Aber unten, wo es flacher wird, kann man wunderbar kamen. Und, äh, ich und die Eisplatten sind auch wieder mehr geworden, habe ja. ich festgestellt. Ja. Was sagst du zu den Temperaturen? Ja, es ist recht mild, also es sind bestimmt Plusgrade hier, ja. oder werden zumindest. Ja. Haben wir schon 11.11 Uhr? 11? Ja. Nee, ich glaube nicht. <lacht> du bist jetzt die zweite Runde gefahren und lief schon besser, oder? Ja, also allmählich äh, kenne ich die Pisten und ja, muss eine Abwechslung her, finde ich. <lacht> Jetzt ist es gleich soweit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11 Uhr, 11! Passing! Genau, Allah! So, wir haben jetzt äh, drei Abfahrten hinter uns. Äh, die Eisjochbahn ist heute offen und es sind auch deutlich mehr Leute unterwegs. Aber die Pisten. Ik wel nog een laatje Netze. Tschüss. Adios. Ciao. Arri Arrivederci. Bye. Servus. Pa. Au revoir. Dos vidania. Bye Do's, bye. Dos ja. Uh, see you. Bis bald. Hasta la Vista, Baby. <lacht> Wie <werden nicht> <lacht> Na gut. Hier ist doch noch was eingefallen. Ungarisch.